So, hello, lieben Christian Schummeyer, Therapeut, Beziehungscoach, beziehungsgurt.psychologe, mein Programm findest du auf www.liebeschipp.de, immer noch lediert vom Windkanaltraining training hier. Äh, heute haben wir das spaßige Thema, habe ich zu hohe Standards im Online-Dating? Kannst du auch solche Nachrichten schicken über ein Formular auf liebeschipp.de? Äh, lieber Christian, deine tolle Arbeit begleitet mich schon einige Jahre und hat meine Sicht auf Beziehungen und mein Datingverhalten einmal auf den Kopf gestellt. Und sicherlich bereits verbessert. Vieles ist für mich jetzt plausibel, wo ich mir selbst früher ein Rätsel war. Herzlichen Dank. Dein Konzept von Chance und Dealbreakern wende ich konsequent an. Das führt aber auch oft dazu, dass ich Beziehungsanbahnungen jetzt recht früh wieder beende. Ja, das ist normal, wenn man strenger wird. Ich bin davon überzeugt, dass es auch grundsätzlich gut so ist, weil mir so vieles erspart geblieben ist. Nach mehreren Jahren Dating frage ich mich jetzt aber langsam, ob meine Standards vielleicht so hoch sind. Ja, ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Das muss, muss man schon ganz gut timen so. Das heißt, ob ich zu kritisch geworden bin. Gerade befinde ich mich wohl wieder in einer Phase, in der ich von Pluspoligkeit zu Minuspoligkeit pendle und merke, dass ich auch einiges an Bindungsangst in mir habe. Jetzt frage ich mich, ob es nicht auch ein Ausdruck von Bindungsangst sein kann, wenn man derart harte Standards und Dealbreaker definiert hat, den wirklich keiner standhalten kann. Ja, wenn das so wäre, wäre das so, ja. Darauf bekommen bin ich beim Dialog mit einer Freundin, die im Gegensatz zu mir eine langjährige und glückliche Beziehung hat und dann sehr wahrscheinlich sich nicht vorstellen kann, was für ein Irrsinn der Datingmarkt bedeutet. Ne? ist immer schwer, mit Leuten darüber zu reden, die das nicht kennen. <lacht> <lacht> ähm, ich meine daher, dass sie auch einen Sicherungs bindungs sichereren Bindungsstil hat als ich, weshalb ich ihre Sichtweise sehr ernst nehme. Ja, aber jeder muss sein, wie ich gehen. Ne? Sie finden, dass ich viel zu streng bin und gerade nach irgendeinem Grund suche, warum ich es jetzt schon wieder nicht passt. Ja, das genau müssen wir jetzt mal am Einzelfall mal gucken. Aber der kommt jetzt, glaube ich. Nun zur Situation. Ich habe in einer single böse jemanden kennengelernt, der in einer anderen Stadt lebt, was ich immer schon schwierig finde bei online dating recht ganz ehrlich. Also wenn schon online, ich meine, es sollte eigentlich genug geben in einer eigenen Stadt. Äh, aber gut, keine Ahnung, vielleicht wohnt du so auf dem Land und das ist jetzt die nächste Stadt oder so. Aber ich denke dann schon immer, man sollte, muss jetzt nicht noch das Fernbeziehungselement mit dazu tun. Äh, aber gut, manchmal ist es vielleicht halt einfach so, ne? Aber zu mir den Kontakt seit längerem aufrechterhält. Ja, schon nächste. Also, ich frage mich ja manchmal immer, guckt ihr dann nur die Videos oder macht ihr auch die Kurse? Aber wenn du meinen Datingkurs gemacht hättest, wüsstest du schon, sollte gar nicht erst vorkommen, dass du lange schreibst, wenn ihr euch nicht seht. Also halte ich auch schon für nicht zielführend. Aber gut, das ist, äh, egal. Das war jetzt nicht so zentral weil dann hackt man das doch einfach schneller ab, so, ne? Da mich die Entfernung zwischen unseren Wohnorten eigentlich gestört hat, hatte ich ihn in dieser Singlebörse vor einigen Wochen gelöscht, okay, als sich ein anderer Kontakt aus meiner damaligen Sicht sehr vielversprechend vertieft hat. Aus diesem anderen Kontakt wurde dann aber doch nichts dass ich dieses Profil vor allem gelöscht habe, hat mir dann sehr leid getan, aber leider kann man das technisch nicht wieder rückgängig machen. Ja, das ist vielleicht so ein kleines Detail, wenn man schon online Dating macht und noch nicht in einer festen Beziehung wieder ist, würde ich auch… Ähm, naja gut, wenn man vielleicht einfach keine Nachrichten mehr haben will, muss man es natürlich, glaube ich, auf Parship und so löschen, ne? Ansonsten sage ich ja immer never burn bridges, wenn er jetzt bisher noch gar nichts gewesen ist und einfach, weil manchmal ändert man seine Meinung. Aber ich glaube, wenn er natürlich wirklich nichts mehr von ihm hören wollte dann geht es glaube ich auch nicht anders. Ja, okay. Ähm, also es hat mir leid getan, die Löschung, aber leider kann man es technisch nicht rückgängig machen. Ich musste öfter an diesen Mann denken, hat aber keine Möglichkeit, den Kontakt wieder aufzunehmen. Daher habe ich mich wirklich gefreut, als dieser Mann sich plötzlich wieder außerhalb der Single bei mir per WhatsApp gemeldet hat. Er hatte noch meine Nummer. Ja, ich, also ich muss wirklich fragen, warum, wenn, wenn ihr so weit war, dass ihr Nummern austauscht, also erstmal warum, ach du hattest dann seine nicht, aber warum trifft ihr euch dann nicht? Ne? Also das würde ich erst gar nicht so weit kommen lassen. So. Aber gut, äh, wir haben dann unser Kennenlernen bei WhatsApp nochmal neu gestartet. Auf seine Initiative hin kam dann auch schnell unser erstes Date zustande. Alles soweit auch schön in der Polarität. Das Date war wirklich ein schöner Abend. Ich habe mich bei ihm sehr wohl gefühlt, wir hatten gute Gespräche, es wurde auch viel gelacht. Einfach schön und ich bin mit dem Gedanken aus dem Date raus, dass ich mich über ein zweites Date sehr freuen würde. So, was wird denn jetzt das Problem? Hm, wir schauen mal... Im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, dass er mich in einem Punkt bei unserem Date angelogen hat. Hm. Wir haben auch ganz beiläufig über die Singlebörse geplaudert, in der wir uns ursprünglich, ursprünglich kennengelernt hatten. Ich habe mich nochmals entschuldigt, dass ich ihn vorschnell gelöscht habe und so weiter. Er meinte dazu, dass er sowieso gar nicht mehr aktiv ist und auch kein Profil mehr hat. <lacht> <lacht> ja, aber natürlich, man glaubt Menschen erstmal, aber es wird leider nirgendwo so viel gelogen, wie beim Autoverkauf oder im Online-Dating, also es ist einfach es ist einfach ein Albtraum, ja naja also, aber klar, ich finde es auch okay erstmal zu glauben, immer, und du, er denkt ja wahrscheinlich auch, du kannst es gar nicht überprüfen aber scheinbar doch ähm er hat das dann sehr wortreich damit begründet, dass ich ihm die Qualität der anderen Profile nicht zugesagt habe. Ja, nur deins hat mir zugesagt. Ja, ähm, und er wäre im Traum nicht, ja. Das hat mich überrascht. Ja, ich habe das dann einfach so zur Kenntnis genommen. Ja, was willst du auch sagen dazu? Es ne? klang für mich absolut glaubhaft, wie er das so erzählt hat. Und ich wäre in diesem Moment nicht im Traum auf die Idee gekommen, was er erzählt hat, anzuzweifeln. Ja, aber jetzt sage ich ganz ehrlich als jemand, der das auch früher dieses Problem hat, ist das nicht ein bisschen naiv, so, ne? Weil das jetzt auf so einer Börse mit wirklich hunderten, tausenden Profilen, dass da nichts dabei ist, außer du, ist zwar eine romantische Idee, aber ist das nicht unwahrscheinlich? Ne? Wir müssen wirklich aus dieser Naivität rauskommen, ne? Aber gut, trotzdem, man weiß ja, man sagt sich ja immer so ein Dubio pro Reo. ne? Ich glaube im ersten Mal, kann ich auch verstehen. Ne? Ich selbst habe zwar noch mein Profil in der Single-Börse, was ich ihm auch gesagt habe, aber ich kann seins ja sowieso nicht mehr aufrufen. Nun habe ich aber von einer anderen Single-Freundin, die auch auf der Börse unterwegs ist und der ich recht begeistert von diesem Date erzählt habe, erfahren, dass es wohl noch ein Profil von diesem Mann gibt. Er ist offensichtlich auch gerade mit diesem Profil aktiv. Hat er dich etwa angelogen? Ist die Welt etwa schlecht teilweise? Oh, junge, junge, jucke, jucke, jucke, jucke. Ähm Sie hat mir einen aktuellen Screenshot geschickt, das irritiert mich jetzt schon. <lacht> ich gar nicht verstehe ich gar nicht ähm, nicht weil ich irgendwas erwartet hätte dass er nur nach einem date nicht mehr nach weiteren kontakten sucht oder so sondern weil ich einfach mal grundsätzlich davon ausgehe dass mir jemand die wahrheit sagt wenn man etwas erzählt ja und da meint deine freundin jetzt da müsste man drüber hinweg gucken das habe ich jetzt richtig verstanden oder okay würde ich nicht drüber hinweg gucken also für mich, also vielleicht, ich meine, ich war jetzt wirklich lange nicht mehr Single, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Single und mir wird sowas passieren und ich würde die Person interessant finden, werde ich für mich automatisch kein Beziehungsmaterial, wäre so Freundschaft plus ähm, Affäre maximal, aber ich würde ja nichts mehr glauben einfach, ne. Also so wäre es bei mir, also das kann man natürlich sagen, ja… Es wird sowieso super viel gelogen auf Datingbörsen. Alter, Namen, äh, Fotos werden manipuliert. Äh, man bindet vielleicht jemanden nicht, also datet jemand vielleicht zwei, dreimal und bindet dem jetzt nicht unbedingt auf, dass man noch 25 andere datet. Alles okay, aber wenn man jemand nachfragt und den ins fucking Gesicht zu lügen und noch eine, so, auch noch, dass diese ganze Story auch noch auch nicht so verschämt, sondern die ganze Story auch noch auszuwalzen. Und die einfach mal, einfach eine fucking Drecks-Lügen-Geschichte aufzutischen, wäre für mich, würde ich denken und glaube auch mit Recht denken, dass dieser Mensch einen sowieso immer wieder anlügt. Weil er hat ja kein, keine Moral, keine, keine Standards, keine, ja, und den sollst du jetzt daten deiner Freundin nach, oder was? Ja, viel Spaß, ey. <lacht> äh, viel Spaß damit. Ähm Ja, und du erwartest mit Recht, dass dir jemand die Wahrheit sagt. Also, es passiert natürlich ganz oft im Leben nicht, aber den muss man ja die unitäten, dann, ne? Äh, auch wenn es nur so also ein ban banales Thema ist. Ja, aber ich habe, das hab ich ja, habe ich ja in ganz vielen Videos gesagt, es gibt viele Leute, die chronisch lügen und die lügen bei einer Kleinigkeit auch, ne? Die lügen auch dabei, weiß ich nicht, die lügen dich an, äh, keine Ahnung, ist das blau oder ist es rot? Nein, ist es ist rot. Ja, und du, du erwischst die vielleicht bei einer banalen Lüge, aber... Ich würde zwar noch mal sagen, ist was anderes, wenn man sich offline kennengelernt hat, das ist der beste Buddy aus deinem, äh, weiß ich nicht, aus deiner Pilates-Klasse, du weißt, es ist eigentlich ein cooler Typ, äh, der hat Social Proof, andere finden ihn auch cool und der lügt vielleicht mal einmal bei eigener Sache, du weißt aber, eigentlich ist ein feiner Kerl und das ist was anderes, aber im Online-Dating, jemand, den du gar nicht kennst, den du gar nicht kennst. Und der lügt dir ins fucking Gesicht? Was willst du denn dann denken, wenn du den fragst? Ähm, hast du eigentlich irgendwelche sexuell übertragbaren Krankheiten oder hast du Kinder? Hast du eine Freundin? Ähm, Meinst du, der erzählt dir mal die Wahrheit? Weil ich weiß es nicht, weiß es halt nicht, ne? Also, also ich, ich weiß, das ist, man ist so frustriert, man findet sowieso keinen, findet man mal jemanden, mit dem es ein bisschen Weib Vibe und dann lügt er einen ins Gesicht und dann weiß man nicht, was man machen soll, kann ich total verstehen. Aber wäre für mich kein Beziehungsmaterial mehr, ne? wäre raus. Also so habe ich das in den letzten Jahren in meinem Leben, nett. ich habe immer gehandelt, wenn mir jemand anlügt, der ist raus. Ne. <lacht> zumindest was irgendeine Art von committeden Kontakt angeht so ne? kann man vielleicht noch mal einen spaßigen Abend mit haben oder wenn es ein Kumpel ist oder war kann man mal ein Bier trinken gehen aber ja man vertraut dem halt seinen kanarienrohvogel nicht mehr an so ist es dann halt ne ja äh, So, ich frage mich jetzt, ob dieser Widerspruch zwischen seinen Worten und den Fakten ich vielleicht auch ein Deal-Raker ist. Letzten Endes musst du das natürlich entscheiden. Ne? Für mich wäre es einer. Nicht falsch verstehen, natürlich erwarte ich nicht, dass er nach einem einzigen Date seine Aktivität in der Single-Börse einstellt. Nee, da soll ich noch nicht dreckig ins, ins Gesicht lügen. So, ne? Ich habe auch ganz locker erwähnt, dass ich da noch aktiv bin. Ja, du bist ehrlich, er nicht. Ich finde, das war eine völlig unnötige Unwahrheit seinerseits. Na, ja, ob unnötig, ob er sie mal. also er fand es scheinbar strategisch schlau, dich anzulügen. Wie gesagt, nicht, dass wir nicht alle manchmal lügen, aber wenn man gerade Beziehungen anmahnen will, ist das vielleicht ein schlechter Moment. <lacht> ai, ai, ai, ai. Äh, ich habe ja auch in meinem Profil, ich verstehe nur nicht, warum er nicht einfach gesagt hat, was Sache ist, weil er so ist. Hört auf, Leute zu analysieren, einfach nur Fakten, Fakten, Fakten, Fakten. Fakt ist, er hat gelogen, warum und wieso, ob er eine schlechte Kindheit hatte oder ob, weiß ich nicht, sein Arbeitgeber äh, ihn rausgeschmissen hat oder ob die letzte Freundin ihn angelogen hat, spielt keine Rolle. Ne? Ähm ich habe auch ganz locker erwähnt, dass ich da noch aktiv bin. Ja, muss man davon ausgehen, dass jemand, der in einem so banalen Punkt perfekt eine kleine Lüge erzählt Charakterlich der drauf ist, dass er an wichtigen Themen ebenso perfekt lügen wird. Ja, da gucke ich mal wieder in mein schlaues Buch ein. Okay, perfekte, banale Lüge im Online-Dating. Äh, lügen bei wichtigeren Sachen. Gibt es da eine große Gefahr? Warte mal, Seite 140. Hm, ja. Okay. Ähm, das wäre doch für mich auf jeden Fall ein D-Racker. Ich überlege, ob das überhaupt noch Sinn macht, diesen Kontakt mit einem zweiten Date zu intensivieren. Ja, du hast für mich jetzt nicht jemanden an, der mal Spaß haben will für einen Abend oder so. Dann wahrscheinlich eher nicht, ne? Meine langjährig lehrte Freundin finde ich jedoch dass ich da viel zu streng bin. Ja, sollen sie ihn doch daten, ne? Also denkt ihr ernsthaft, dass so ein Lügner-Date ist oder was? Verstehe ich nicht. Aber vielleicht seht ihr das anders. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Äh... Aber ich verstehe, dass es irritierend ist, wenn deine Freundin das so sieht. Vielleicht ist es bei mir auch ein Schwächenzoom wie er bei Steffi Stahl genannt wird. Finde ich überhaupt nicht. Suche jetzt schon wieder nach Gründen, warum es mit diesem ansonsten sehr sympathischen Mann auch wieder nicht passt. Bin ich so hyperkritisch? Ich finde nichts genau. Die Haltung, die ich empfehlen würde im Online-Dating. Oder würdest du es einfach im Hinterkopf behalten und schauen, was passiert? Nee. Bin sehr irritiert und würde mich über eine Einordnung meiner Wahrnehmung sehr freuen. Freue mich auf deine Mentalheld-Kurse. Ja, unbedingt buchen, holt euch noch auf den Frühbucherpreis. Ich bin schon sehr gespannt. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit und wir sehen uns bald wieder. Ciao.